Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 9, die zweite Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung für ein Gesetz zu dem Vertrag zwischen dem Land Hessen und dem Landesverband der jüdischen Gemeinden in Hessen Körperschaft des öffentlichen Rechts zur dritten Änderung des Vertrags zwischen dem Land Hessen dem Land Hessen und dem Landesverband der jüdischen Gemeinden in Hessen Körperschaft des öffentlichen Rechts Berichterstatter ist Herr Kollege Schwarz. Ich gebe ihm das Wort. Herr Präsident, liebe Kolleginnen, sehr geehrte Kollegen! Der Kulturpolitische Ausschuss empfiehlt dem Plenum einstimmig, den Gesetzentwurf in zweiter Lesung unverändert anzunehmen. Auf Aussprache wird fraktionsübergreifend verzichtet. Dann... Herr Minister, darf ich abstimmen? Herr Minister, darf ich abstimmen? Ich Geh einen Kaffee trinken. Ich lasse abstimmen. Wer dem Gesetzentwurf in vorliegender Fassung zustimmen möchte, bitte ich um das Handzeichen. Herzlichen Dank. Wer ist dagegen? Wer enthält sich der Stimme? Ich stelle fest, dass das Gesetz einstimmig beschlossen worden ist und wird damit zum Gesetz erhoben. Danke schön.